Ich bin Günther und das ist Crypto Plus. Bitcoin über die Schweiz kaufen. Und zwar über eine dort offiziell registrierte Firma, eine Schweizer AG, die nach Schweizer Recht funktioniert. Das ist heute mein Thema und das alles ganz ohne KYC. Also ohne das hästige, äh, lästige Herunterladen von Dokumenten. Bevor ich aber starte, wie, mehr, wie immer erst meine Klausel. Das ist also keine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes WPHG. Die Inhalte des Vortrags dienen ausschließlich deiner Info und Unterhaltung, sind keine Anbera Anlageberatung. Das ist also mein Hobby. Hol dir eine Drittmeinung und nimm immer nur so viel Geld in die Hand, wie du unter Umständen bereit wärst, auch zu verlieren. Hier sind wir also auf der Relay App. Und ich möchte dir mal zeigen, was so an, bicht, an wichtigen Dingen äh, hier sind, die man vorab vielleicht wissen sollte. Du gehst vielleicht zunächst mal auf Deutsch. Hier drückst du auf den Sprachbutton, dann hast du hier Deutsch und es läuft alles auf Deutsch weiter. Und hier kommt dann zugleich, Moment einmal, ich muss nochmal in die andere. Und zwar gehen wir hier rein über die Mission. Ja, also hier liest du etwas über die Mission der App. Der beste Weg, um zu sparen. Alle, die den Bitcoin noch nicht kennen, seine Funktionalität und so weiter, sollten sich dazu zusätzlich zunächst einmal informieren, schlau machen. Und das kannst du auch sehr gut auf dieser Relay app Die haben wirklich an alles gedacht. Ich zeige dir nachher Links, wo du alles nachlesen kannst über den Bitcoin. Auch für alte Hasen vielleicht äh, ganz interessant. Ja, und hier äh, über Relay, Geschäftszweck und hier kommt das Führungsteam, die Oberbosse, CEO, der Founder, den Lin und hier die zwei weiteren, CFO, steht für Finanzen, CMO für Marketing. Und hier die gesamte Mannschaft, die dafür sorgen, dass alles rund läuft. Ähm, die, die Geschichte, und gefolgt von der Roadmap. Das kannst du alles in Ruhe nachlesen. Wenn ich da das vorlesen sollte, dann bin ich der Falsche. Und hier kannst du dein Newsletter abonnieren. Und wenn du dich als Firma registrieren möchtest, dann so gehst du auf Business. Und hier bekommst du andere Beratungen. Das heißt, es wird etwas anders. Da gibt es einen sogenannten Relationship Manager. Und hier kann man die Vor- und Nachteile sehen, wenn man eben als Firma sich registrieren möchte. Ja, und unter Hilfe findest du alles, was du wissen möchtest, nochmal komprimiert. Ja, okay. Und ich möchte dir gleich mal zu Anfang einen Vergleich zeigen zu anderen ähm, zu anderen Anbietern, die es gibt. Ich möchte dir mal den Hinweis geben, gleich von Anfang an, dass du so einen kleinen, einen kleinen Überblick erhältst. Also hier ist dieser Vergleich, da kommst du rein, wenn du auf die Re RelayApp.de drückst und weiterkommst. Zu an Anfang erst einmal, das erscheint etwas hoch, aber diese Gebühren von maximal 1%, also es kann etwas höher gehen im speziellen Fall, allerdings, das musst du dir im Einzelnen anschauen, das kannst du auf die Hälfte auf 0,5% reduzieren, wenn du, meine, äh, wenn du meinen Einladungscode nützt und das zeige ich dir später. Was hier wichtig ist zu sehen, ist, dass du eben ohne Anmeldung dich registrieren kannst. Und das ist nur bei Relay möglich. Schau es dir hier an. Was noch auch wichtig ist, nicht verwahrende Brieftasche. Das heißt, bei all diesen, die hier in gelb sind, die drei Anbieter und den vierten, die verlangen alle den KYC-Prozess. Damit musst du deine Angaben durchs Netz leiten mit allen verbundenen möglichen Nachteilen und außerdem ist dein die Brieftasche dein Key, also nicht bei dir, sondern bei denen äh, auf dieser äh, Exchange. Du hast also im schlimmsten Fall keinen Zugriff auf dein Geld. Und das ist natürlich äh, eine wichtige Angelegenheit. Da sollte man sich wirklich schlau machen, ob man das so möchte. Und wenn du dann hier auf jetzt starten klickst, dann kommst du auf den Code, den du dir kopierst und dann startet gleich die App auf deinem Smartphone im Hintergrund. Ja? Also du hast jetzt äh, die App gestartet und ich zeige dir mal, was im Hintergrund jetzt im Einzelnen abläuft. Also jeder kennt es bei der Öffnung eines Kontos, Wertpapierdepots oder bei einer Kryptobörse müssen sich Nutzer mit dem Ausweis oder anderen Unterlagen beim Anbieter legitimieren. Und das habe ich dir im Vergleich gerade auch gezeigt. Äh, somit werden dann die gültigen Geldwäschegesetze gerecht umgesetzt und äh, man keine Probleme dadurch mit den Finanzbehörden bekommst. Und dieser als KYC New Customer bekannte Prozess ist umständlich und steht nicht zuletzt im Widerspruch auch zum Ethos vieler Bitcoin-Anhänger, die viel Wert auf den Schutz der eigenen Daten legen auch. Also deine, deine Keys sind dort und du hast auch deine, alle deine Angaben durchs Netz gejagt. Okay, ob du das möchtest, ist deine Sache. Der Schweizer Anbieter Relay kann zwar auch geltende KYC-Bestimmungen nicht umgehen, dennoch ist der Anmeldeprozess deutlich einfacher als bei allen anderen Anbietern, bei denen man mit, Crypto, mit Bitcoin Euro kaufen kann. Die neue App schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Denn du wirst dich mit deiner eigenen IBAN-Kennnummer mit Relay verbinden. Und das ist gleichbedeutend mit einer kyc überprüfung ja? Weil Die Bank hat ja deine Daten. Okay? Du hast also jetzt den Starten-Knopf gedrückt und die App hat sich geöffnet. ja? Und die Installation hat stattgefunden. Da es eine Smartphone-App ist, die sowohl für iPhone als auch für andere Smartphone äh, einsetzbar ist, gibt es nicht viel zu sagen. App Store installieren, fertig. Oder eben so, wie ich es dir gezeigt habe. Das ist also dann die erste positive Erfahrung. Es gibt keine Registrierung. Weder muss ich Namen eingeben, noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Lediglich eine IBAN-Kontonummer ist notwendig, von der die Euro-Zahlungen ankommen werden. Alles weitere geschieht im Hintergrund. Relay plant auch in Zukunft die Bezahlmöglichkeit über eine Kreditkarte. Das ist im Moment aber noch nicht möglich. Mit der Angabe dieser Daten wird dann ein Bitcoin Wallet erstellt. Doch das merke ich als Nutzer zunächst mal noch gar nicht. Zur Sicherung der App wird noch eine vierstellige PIN vergeben, die du auch merken musst. Ja, Und Dann wirst du auch gefragt, ob du einen Code hast. Zum Gebühren sparen und diesen nutzen möchtest, was von Relay ausdrücklich empfohlen wird. Denn du sparst, wenn du zum Beispiel meinen Code CryptoPlus benutzt, dann zahlst du statt der 1% nur 0,5%. Du kannst es später dann genauso machen. Dir deinen eigenen Code einrichten und deine Freunde einladen, aber aufgepasst. Denn den eigenen Code kannst du bei deinem eigenen Start, also bei deiner eigenen Kontoerstellung, noch nicht nutzen, erst später. Dieser Schritt ist sehr wichtig, denn bei jeder Transaktion in der Zukunft hilft er dir, gutes Geld zu sparen. Und denke dran, bei jeder Transaktion in Zukunft und damit auch von Relay, wie erwähnt, empfohlen, du sollst also sparen, die, haben, die möchten nicht, dass du äh, unzufrieden bist mit zu hohen Gebühren. Während des Installationsvorganges gibt mir Relay meine zwölf Worte meines Seeds in Englisch bekannt. Diese muss ich einmal erneut eingeben zur Kontrolle, ob ich auch alles korrekt kopiert habe. Ich würde dir raten, diese zwölf Worte auch nicht auf dem PC oder Handy bzw. Smartphone zu speichern. Das ist zu unsicher, sondern handisch, extern, auf einem Blatt Papier. Die App erinnert dich dann nach der Eingabe dass du diese zwölf Wörter extern sichern sollst. Vielleicht an zwei nur dir und einer Vertrauensperson bekannten äh, Stelle hinterlegen. Damit erhalt, erhältst ausschließlich du die Zugriff, Zugriffsmöglichkeit auf dein Konto. Auch unabhängig davon, ob es die App oder den Anbieter in Zukunft überhaupt noch gibt oder nicht mehr geben könnte. Okay. Loslegen. Also dieses... Bild siehst du, wenn du weiterklickst. Hier kannst du deinen gewünschten Investitionsbetrag, deinen Sparplan eben angeben. Der Sparplan. Wie funktioniert die, die App? Die Nutzer schicken dazu per SEPA-Überweisung Geld zu Relay. Im Gegenzug werden Bitcoin an eine Wallet in der App gesendet. Und gemäß deinem Plan wird es dann in Zukunft ganz automatisch laufen. Und dies ermöglicht es dir nämlich automatische Sparpläne anzulegen und vom Durchschnittskosteneffekt zu profitieren. Es ist dein eigenes Wallet und die Firma hat weder, hat weder Zugriff auf das Wallet noch auf den Backup-Seed. Ja? Deine Sparpläne, der Fokus liegt ganz klar darauf, den regelmäßigen Kauf von eher geringen Beträgen in Bitcoin, so einfach und komfortabel wie möglich zu machen. Das Stichwort hier lautet Auto-DCA. Automatisches Dollar-Cost Average oder auf Deutsch ist das der Durchschnittskosteneffekt, der dazu führt, dass die teils deutlichen Kursschwankungen von Bitcoin nebensächlich werden, da nur der durchschnittliche Kaufpreis entscheidend ist. Das gleiche Prinzip wie auch bei Aktiensparplänen. Du kannst natürlich auch jederzeit deine Bitcoins aus anderen Quellen auf deine Relay-App überweisen bzw. abheben auf eine andere App oder zurück überweisen auf dein Bankkonto. Allerdings siehst, siehst du den Satoshi-Bestand bzw. Bitcoin nur gemäß dem aktuellen Kurs. Du hältst die Bitcoin also erst, wenn tatsächlich das Geld bei Relay eingetroffen ist. Da dies momentan nur per SEPA-Überweisung geht, sehe ich das also erst in zwei Tagen, wie viele Satz Satoshi's Satoshis also ich dafür bekommen habe. Ich erhalte eine Referenznummer für die Überweisung, die ich direkt als Dauerauftrag in meinem Online-Banking einrichtet. Der ganze Kauf ist sehr unspektakulär und so sollte es auch sein. Ja und hier zusammen, zusammengefasst mein Fazit. Hier findest du als Ergebnis zusammengefasst alle Punkte von Wichtigkeit. Lies es noch im Einzelnen durch. Schick mir eine mail wenn du möchtest. Ich gebe dir auch die Registrieradresse wieder, wo Relay registriert ist in der Schweiz. Das ist alles ganz offen, transparent. So wie, so wie es eigentlich sein sollte. Gut, dann bleibt mir nur noch, dir ein gutes Händchen zu wünschen für deine Krypto-Entscheidung in der Zukunft. Und ich verabschiede mich hier und mach's gut. Günther